Dieses Lied sing ich für dich, Bruder, der meinen Herrn hat, aber ihn verlassen hat. Dieses Lied sing ich für dich, Schwester, die mir im Glauben voranging, aber ihn verlassen hat. Warum gibt es keinen Frieden? Warum gibt es Hass? Warum zeigen Sünder uns den Weg? Doch auch dieser Weg führt nicht zu dir, weil wir, du und ich, die Heiligen sind. Doch wir, ich und du, nicht heilig sind, weil wir, ich und du, zufrieden sind, weil wir blind sind und kalt sind. Wenn doch auch du heute erkennst, was dir Frieden bringt, aber jetzt bist du mit Blindheit geschlagen weil wir, ich und du, versagen. Wir müssen sprechen, es eilt mit den Menschen dieser Zeit. Es kommt eine Zeit, in der die Feinde dich belagern und dich dem Erdboden gleich machen und dich töten. Kein Stein bleibt auf dem anderen, denn Gott kam dir und mir nach doch.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 als Gott ihnen nahe kam, nicht genutzt. Amen, Amen, Amen, Amen. Amen.